werden meistens bestätigt. Die RTWH in Aachen hat mal eine Studie angestoßen und zwar hat sie sich Börsenkurse angeguckt und darüber hinaus noch andere Kurse, die nicht, vielleicht nichts mit der Börse zu tun hatten. Und denen ist aufgefallen, dass diese Kurse zu 70% meistens bestätigt werden. Ähm, man spricht zum Beispiel auch in, ähm, im Fachjargon von dieser Abwärtsspirale oder der Aufwärtsspirale. Man kann Kursmuster nicht durchbrechen etc. pp. Ähm, das hat nicht nur was mit dem Markt zu tun, sondern es hat auch äh, mit, dem, äh, mit dem Leben an sich zu tun. Wie schwer ist es, aus seinen eigenen Gewohnheiten äh, rauszukommen. Das sogenannte Beharrungsvermögen. Menschen wollen immer quasi äh, die diese auf irgendwas beharren, was sie tun, weil sie machen das ja seit ewigen Zeiten so. So ist es auch mit dem Markt. Und zwar schauen wir einmal hier auf unser Bild. Wir sehen auch wieder hier Sache, wir brechen diesen Trend nach unten hin, machen eine Trendfortsetzung und brechen dann den Trend wieder auf der Long-Richtung. Wir gehen jetzt gleich nochmal in unsere Anwendung rein, wir schauen uns das Gleiche jetzt nochmal mit den Bildern, die wir vorhin in dem vorherigen Kurs eingezeichnet haben, nochmal genau im Detail alles an wie es aussieht bzw. wie ich das rausfiltern kann. Im zweiten Teil werden wir uns einmal dem Fehlausbruch widmen und dem sogenannten Trendbruch bzw. der Trendfortsetzung. Das schauen wir uns jetzt sofort im Praxisteil nochmal genau an. So. Gehen wir nun Schritt für Schritt einmal beide Formen durch einmal den Fehlausbruch und einmal den Trendbruch. Und zwar, wir hatten hier in den ersten zehn Minuten den Fall, dass ich gesagt hätte, das lassen wir jetzt einmal weg. Und jetzt schauen wir uns einmal, das Ganze etwas kleiner an bzw. etwas filigraner an. Das heißt, wir haben hier ein Hoch, wir haben hier einen Rücklauf, ein höheres Hoch gebildet. Jetzt läuft der Kurs nach hier unten hin und wir haben einen sogenannten Fehlausbruch. Das heißt, dieser Kurs wird nicht mehr fortgesetzt, sondern geht Direkt in die andere Richtung. Zweite ist, wenn wir hier das Tief haben, hier das Hoch, haben wir hier unten drunter auch einen sogenannten Kursbruch, bzw. einen Trendbruch. Dann haben wir den Rücklauf und durch die nächsten tieferen Tiefs, die hier unten stattgefunden haben, hat sich der Trend einmal kurz fortgesetzt dann die höheren Hochs wieder anzustreben, um den Haupttrend, den größeren Trend nach oben hin fortzusetzen. Ich werde das jetzt hier einmal in einer etwas anderen Farbe zeichnen, dass man das auch nochmal etwas aus einer anderen Perspektive sieht, und zwar hier in Blau. Das heißt, hier haben wir eine Bewegung, eine korrektive haben hiermit einen nächsten Bruch nach oben, einen Rücklauf bekommen und den nächsten Bruch nach oben. Das ist der Unterschied zwischen Fehlausbrüchen und Trendbrüchen. Wir sehen aber schon, dass das eher die Seltenheit ist, dass wir hier eine Sogenannte Unschärfe bekommen, im Gegensatz zu den anderen Trends, die hier hochlaufen, dass die wesentlich filigraner sind, hier die Böden oder die Tops nicht wirklich rausgenommen werden, sondern dass der Trend nach wie vor komplett weiterläuft.